Ich hoffe, Sie sind noch nicht so müde, um diese Tageszeit. Ich habe noch einen langen Vortrag für Sie vorbereitet. Ich Ich habe gehört, dass Sie heute Morgen bereits geschichtliche Fakten zu rufen mit Zusammenhang Allee gehört haben. Slyšel jsem, že dnes dopoledne jste si vyslechli ještě několik historických faktů týkajících se ale i na Rujaně. Měšte rám a já bych nyní tento rámec chtěl rozšířit uh, přijít hranice Rujan a vyráme se také celému Německu. Um... Das Wort Allee taucht zum ersten Mal 1536 in der französischen Sprache auf. Das heißt aber nicht, dass der Ursprung der Alleen auch tatsächlich mit Frankreich verknüpft ist, sondern ursprünglich kommen die Alleen eigentlich aus dem Nordosten Afrikas. Der Bezug zu dem Wort bedeutet nur, dass wir seitdem Aufzeichnungen verfolgen können, wo eventuell die ersten Alleen erwähnt wurden. To znamená pouze to, že můžeme sledovat jednotlivé záznamy, kde se od toho 16. století slovo alej. Danach war es im Jahre 1680 in Mecklenburg etwas früher als auf Rügen. Mm -hmm. uh, Wir was... auf einer Karte mm -hmm. nachweisen konnten, dass es bereits Alie zu diesem Zeitpunkt in Mecklenburg gab. Stalo se 1680, máme doklady z roku 1680, kdy se poprvé objevuje na mapách to slovo ale, není to na ale je to v tom Das ist also relativ spät, wenn man das mit Frankreich vergleicht. das Das hängt damit zusammen, dass in der deutschsprachigen Raum das Wort erst nach dem 30-jährigen Krieg eingeführt wurde. Wie to das tím, že toto slovo se v na die das hier gab, waren eng verbunden mit den Bestände lieferten. z jejich využití. z to toho porostu. war es natürlich die Lieferung für aber auch für Holz, brennholz, nutzholz. Mhm. Zum anderen war es aber auch so, dass man landwirtschaftliche Flächen bereits verpachtet hat als Eigentümer. Mhm a také se samozřejmě uh, ty jednotlivé zemědělské plochy uh, se předávaly jednotlivým vlastníkům. Und aufgrund der schlechten Wege verhindern wollte das Postkutschen den Löchern ausweichen und auf die landwirtschaftlichen Fläche fahren. Mhm. A samozřejmě to také pomáhalo při cestování. Když poštovní kočáry jezdily po těch cestách, tak si doveme představit, že ty cesty nebyly úplně v dobrém, v dobrém stavu. A mohlo se to díky vlastně těm těm alejům určitě v pořádku. Neben diesen einzelnen fragmenten, die jsme nachwaisen können im 17. jahrundet war es dann möglich, anhand von karten die mit historischen Parkanlagen zusammenhängen můžeme díky historickým mapám a především mapám parku dokázat existenci alejí. To die aus historischen Parkanlagen, aus den hinaus in die Landschaft führen. A to jsou právě ony aleje, které se v 17. století začaly ze zámeckých parků rozšířat do volné krajiny. Das dann ab dem Jahr 1750 etwa vermehrt auf historischen Karten zu sehen mhm. für Mecklenburg, also für Vorpommern, also für andere Bereiche im norddeutschen Raum. Das Bild hier zeigt eine barokke Allee in einem historischen Park. Na no, tady na obrázku vidíme barokní aleji v historickém parku. Die park auch hinaus in die Landschaft und Dorfbild hinein, mm -hmm. která do z parku do krajiny a vede do um, okolí vesnice. Das besondere dieser na ist, dass sie ist. Mm -hmm. je, ist. má čtyři řady. V hintergrund erkennt man viele ältere Bäume mit V pozadí vidíme spoustu starších stromů, na niž je můžete. Zůstává, že každý rok stromy a musíme je znovu zasevat. Třeba stromy, které jsou stromy, jsou stromy, A ah, protoတယ် tímto způsobem vzniká vlastně ta druhá řada, kde se už ty segmenty obnovují. Ja wie sozusagen im Jahr 1835 der vorhanden waren und zwar sehr zahlreich. Mm -hmm. uh, vidíme, Od busu, který je nedaleko odsudy v roce 1835 byla jedna alej nebo vůbec by bylo tam více takových alej ale ta jedna hlavní. sehr viele sehen konnte. Uh -huh. uh, u nás je takové typické, že už od 19. století tady vidíme spoustu můžeme zde vidět spoustu haprových die Jetzt nach und nach alle absterben aufgrund von Streusatzeinsatz. einsatz haben aber in der letzten Zeit in der letzten Zeit in der letzten Zeit eine Buu Buu -no und auch diese steht an einem ländlichen Weg, also nicht an einer Straße, und ist auch heute noch recht vital. Die mm -hmm. auf si, so ve in Mecklenburg entstand die erste Straße im Jahre 1826. Mm -hmm. uh, Mecklenburg entstand die erste Straße im Jahre 1826. Und ab dem Jahr 1840 wurden die Straßen immer mehr, also asphaltierte Straßen. Es ist aber nicht nachweisbar anhand der Karten, dass damit gleichzeitig immer auch Alleen an angepflanzt wurden. Es muss Diskussionen gerade in Mecklenburg gegeben haben, ob man nicht Vorzugsweise Hecken entlang der Straßen pflanzen sollte. Diese Diskussionen müssen dann dazu geführt haben, dass der Großherzog zu seinen Beamten festlegte im Jahre 1844, dass alleen entlang der Straßen zu pflanzen sind und keine Hecken. Mm -hmm. uh, Diese které probíhaly, tomu, že v roce 1844 se došlo k závěru, že podle těch silnic nebudou se zasazovat keře, ale že se tam budou zasazovat aleje. Und der Grund dafür war einfach, dass man sagte, es dient der Verkehrssicherheit und Bäume sind besser für den Verkehr als hacken. A jaký byl důvod tohoto rozhodnutí? Prostý Stromy jsou bezpečnější pro dopravu. Na rozdíl od keřů. To byl právě ten závěr těch diskusí z poloviny 19. století. Interessante für mich 1900. Hmm. pro mě je právě zajímavé na této to, že až do roku 1900 se zasazovalo stále více a více o to, když wenn man in Archiven Viele Vorgänge findet, wo die Öffentlichkeit bereits protestiert gegen das Abholzen von einzelnen Alleen. Mm -hmm. Im Jahr 1904 wurde dann in Dresden ein Bund gegründet für Heimatschutz. Und zwei Jahre später auch in Schwerin. Und dieser Bund für Heimatschutz bewirkte letztendlich, dass der Großherzog einige Jahre später, nämlich im Jahre 1908, mehrere Erlasse herausgab zum Schutz der Alien für Mecklenburg. Uh -huh. Uh -huh existence těchto svazů na ochranu domoviny vedla k tomu že v roce 1908 vydal dál vyhlášku nařízení že se musí v Mecklenburgu ochraňovat aleje. Das was damals vorbildlich war im Jahr 1908 war auch dass er gleichzeitig die Neuanpflanzung festlegte von noch mehr A co bylo tehdy důležité a pokrokové že v tom té šloce tedy v roce 1908 und das weiterhin faszinierend ist dass während des Zweiten weltkrieges es zwar zu einzelnen Abholzungen kam oftmals wurde jeder zweite Baum aus einem bestand entnommen. Hm. Během druhé světové války, když se kácelí aleje, tak se z nich odebíral vlastně každý druhý strom. Das aber niemals und das wurde auch per Anlass festgelegt, mehrfach im Zweiten Weltkrieg eine ganze zu fällen ist. Das war verboten. Mm -hmm. A niegdy, das Und das ist für mich immer ein faszinierender Punkt, dass, obwohl es ganz viele Probleme gab. Trotzdem man diese Baumbestände achtete und versuchte zu schützen. Also ja, promně velmi fascinující příběh, dobře druhé světové války, kdy lidé měli spoustu starostí, tak se snažili tento porost zachovat. Na čo, wenn man sich dann die Entwicklung im geteilten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ansieht, dann konnte man feststellen, dass ab Ende der 50er Jahre Když se potom podíváme na další vývoj. Tentokrát už rozdělené v německu, tak od konce 50. let vidíme, že Miaza Untersuchungen liefen vor allem in Bayern. Bavorsko se uskutečnilo mnoho výzkumu. On mag nachweisen wollte, dass Bäume zum Raumumfeld beitragen. Jejíž výsledkem bylo, že právě k vegetaci těch alejí přispívají zemědělci. Obwohl die Ergebnisse letztlich andere waren, also ganz eindeutig nachweisbar, dass die Alleen mit den vielen Toten nichts zu tun haben, s na wurden dann bis etwa Ende der 60er Jahre hochgerechnet über 50.000 Kilometer Alleen im Westen Deutschlands gefällt. Tak i přes tento vědecky dokázaný fakt se v západním Německu vykácelo přes 50 tisíc kilometrů alejí. In der DDR war es dann so, dass man zwar neue Arten anpflanzte, vor allem Pappel und Obst. Aber mm wie -hmm. chodí Německo na opak, se vysazovaly nové aleje a toto to polové, aleje a aleje obecných stromů. Dass aber auch hier die Neuanpflanzung ausblieb mm -hmm. und nicht stattfand ale přesto se zase až tak tolik nebysazovalo nových stromů. andererseits aufgrund der geringen Verkehrsaufkommen auch die Fällung der alten Alleen nicht stattfand. A díky tomu, jako jsme slyšeli, mm -hmm. že nebyla ve východní části Německa tak rozvinutá doprava, tak se ale i příliš nekácely. Die Wende kam dann schließlich in den 70er Jahren im Westen, wo immer mehr neue Alleen auch entstanden, weshalb man heute Viele mittelalte Bestände sieht, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, mm -hmm. auch in Schleswig-Holstein. Je mm -hmm. zlomu, im westlichen Teil Deutschlands, geschloß in den 1980er Jahren, da begannen stufenweise zu entstehen neue, aber wie zum Beispiel westpolkowische, v Holstein, Westfalen, Brandenburg, Westfalen, Sachsen. Während im Osten Deutschlands erst ab 1991 nennenswerte Neuanpflanzungen erfolgten Mm -hmm. uh, zatímco v té východní části Německa uh, začalo docházet k zásadnějším mm -hmm. uh, vysazováním Německé alej až od uh, počátku 90. let. Der Alinbestand ist auf Deutschland bezogen sehr differenziert. Mm -hmm. Die Dichten sind sehr unterschiedlich. Co se zirkově Německa týče, tak jsou zde velké rozdíly 200 alejí. So kann man grob sagen, dass im Südwesten Deutschlands Kaum noch Alleenbestände vorhanden sind, auch heute noch? Das ist insoweit interessant, weil in Württemberg zum Beispiel die ersten Obstbaumalleen bereits aus dem 14. Jahrhundert nachweisbar waren. Což je je zajímavé vzhledem k faktu, že například taková Vrtnerovská byla zaznamenána vůbec první ovocná alej a to už ve 14. století. Diese Obstpromenaden zogen sich später durch Bayern bis nach Thüringen und Sachsen, also blieben im Süden Deutschlands. Tato alej byla potom rozšířena přes Dolinsk až do dolního Saska, čili tahla se v jižní části Německa. Wenn man heute nach Sachsen und Thüringen fährt, sieht man noch mindestens ein drittel aller Bestände sind Obstbäume. Wenn man dann weiter in den Norden von Deutschland fährt, differenziert sich das Bild sehr stark. So haben wir zum Beispiel in den Sandgebieten Brandenburg sehr viele Rubinien und Eichenalleen. A máme v Brně Borosku velký počet akátů a dubůven. Werden dann in Mecklenburg Schleswig-Holstein Niedersachsen die Linde, die Ulme, die Kastanie häufiger sind. Zatímco v Mecklenburgsku najdeme více lip, více kastaněl a více jilmu. Ab 1931 sind allerdings deutschlandweit sehr viele Ulmen an den Gefällmoor. A počátkem 30. let bylo v Německu pokáceno velké množství jilmových alij. Von anfang der 90er Jahre auch in Mecklenburg-Vorpommern sind sehr viele Ulmenbestände gefällt worden, so dass man Ulme heute nur noch sehr selten sieht. Právě ty Jelmové, aleje byly přímo tady v Mecklenburgu skupředním pomoránskou kázní v 90. letech, takže dnes už jsou velmi zřídka vidění. Chceme to v tom minulosti bylo to typické. Für Brandenburg schwanken die Bestandsangaben, das ist der deutschlandweit größte Bestand, zwischen etwa 6000 und 12000 Kilometer wir Allee, Wir hatten bis 1996 eine sehr detaillierte Erfassung und kamen auf 4374 Kilometer z roku 1996 máme velmi detailní čísla a zjistili jsme, že je tu 4 000 km, 4374 km. Allerdings außerhalb aller Ortschaften und Dörfer. To znamená mimo veškerá síla. Wenn man die also noch mit Parkanlagen und Friedhöfen dann würde der Wert noch weit über 5000 km. A když k tomu ještě na všechny nebeškeré parky a hřbětovy, bude to přesahovat dalce 5000 km. nordrhein Westfalen, 2650 km. Další je pověrně značný, po Rostalí nalezneme v severním orliní Westfávsku, tam je to více než 2,5 km. kilometrů. V je to 2000 km. Mm -hmm. Donissasko ma sogar Kisiske Kilometer und Bayern hat immerhin noch 1148 Kilometer. Bavorsko hat przez Kilometer, wobei dort ursprünglich die Walnussalleen einmal sehr prägend waren. Bavorsko typische Die Baumartenverteilung für Mecklenburg. Das Ist oben, was die häufigen Arten sind, und unten, was seltene Arten sind. In äh, äh, nah, die Linde und der Ahorn sehr häufig. Mhm. Toho, že a die Eiche, die zum Beispiel in Brandenburg sehr häufig ist, nimmt hier nur etwa 8% ein. Uh, zatímco za tím co 8%, 8 zastoupení. Und von den seltenen Arten haben wir insgesamt 3% an diesen 4374 km. A uh, z těchto více než 4000 km 3%. A tyto 3% unten auf in überwiegend uh. und rotreiche. Uh -huh. uh, uh, stromů potom Hover, uh, uh, Entschuldigung, Seite? Rot -Eiche und Heimbuchen. Mhm, also uh, -dub uh, uh, dublesni, uh, uh, Und man sieht eben, also zum Beispiel die das ist etwas Besonderes, das sieht man auf Rügen und auf einige Bestände, die Sie vielleicht noch sehen werden. Das ist also auch auf Deutschland bezogen etwas sehr Seltenes. Rotbuchen mhm. Das ist ein historisches Bild von 1994. Man hat später diesen abschnitt gefällt, um die Straße zu verbreitern und neu zu machen. Tady je jediná historickou fotku je z roku 94. Takto úspěchem tam ale neviděly byla pokácená seoucí Die Fällung ganzer Alleen auf beider Seite ist allerdings eher etwas Seltenes hier. Afschak, vikácená aleja obou stranách, to je tady u nás večinou výměčně starší. Man hat je oft nur einseitig getan. Wie schön, ob sie gar keine Wende stra. Das ist nochmal diese besonders wertvolle Blutbuchenallee. Mhm. Mhm. Das ist auch Ein anderer Blutbuchenbestand? Mhm. an einer Bundesstraße. An mhm. Bundesstraße? Das ist eine etwa 230-jährige Lerchenallee, eine besondere Rarität. A toto je v celé střední Evropě, modřinová aleje, která je stará více než 20 let. Allerdings ist heute so worden. Všech, dnes zkráceny, sehr viele Autos in 90er Jahren zwischen den Borden geparkt haben. letech mezi parkovalo množství aut. Und diese Bäume so beschädigt wurden und dann oben zum Absterben kam. Mm. A tímto způsobem stromy poničily a začaly od vršku odumírat. aufgrund der wertvollen und seltenen Bestandsform hat man sich entschieden, umzuköpfen, was man sonst nicht macht. Protože se jedná o tak výjimečnou věc, o takovou raritu, tak se rozhodli skrátit tím vršky, aby tuto raritu zachovali. Und unsere Bild sieht man noch mal was wirklich in den jüngeren Altersklassen links passierte in der BDA, das so praktisch nur Pappelpflanze. das ist die, und hier, die und was die eigentlich die, Posten, die zustaly, Topoli, a, äh, Topoli und und äh, also, das tücchert, äh, Prumieru, äh, kmene. Also es sind mhm. sehr dünne Bäume, sehr wenig hier in dem Bereich, ne? also die Kaffee ist sehr hoch. Dann ein Hauptproblem für die meisten Alleen in Mecklenburg, nämlich gerade für Linde und Kastanie und Ahorn, die zusammen fast 70% des Bestandes bilden. Hlavním problémem pro stromy v Beklenbursku a v Přídním zejména pro lípy, kaštany a javory, které dohromady tvoří 70 všech, Ist je sůl, an stark chodná sůl. Proto bysme při oh. nových výsadbách ale i na silně frekventovaných silnicích auch tiefwurzelnde Baumartenpflanzen, wie zum beispiel die Platane, die Eiche und die Eskastanien. Ich kann nicht empfehlen, Ahorn oder Linde oder Kastanien in diesen Straßen zu pflanzen, wenn die Abstände sehr dicht sind. Also wenn man sehr dicht pflanzen muss und man weiß, dass man Salz einsetzt, hat das wenig Sinn gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut verstanden. Ich habe mich nicht mehr so gut verstanden. Ich habe mich nicht mehr so gut verstanden. Ich habe mich nicht mehr so gut verstanden. ab 1990, 1991 ein großes Problem war, ist, dass die Bäume sehr hoch beschnitten wurden, sehr hoch ausgeastet worden sind. 5, metrů, oft. dalším problémem bylo, že dříve v 90. roku 91. se ty stromy prořezávaly velice vysoko do, do velké výšky do 5-6 metrů vlastně se úplně odřezávaly. A to se u každém stromu dadurch kam die als 10 cm am jedem Baum. Mm -hmm. A u každého čtvrtého stromu došlo potom velkému poškození. Ne? Mhm. Und bei all diesen Dingen muss man wissen, dass mecklenburg vorpommern über die umfangreichsten Regelungen zum Schutz der Alleen verfügt in Deutschland. Und wenn es diese nicht geben würde, die sehr schwer umsetzbar sind, oft im Einzelfall, kdybychom jí neměli, i když v praxi je někdy těžko jí vymáhat, ty uh, zákony. Přesto bychom uh, některé staré ale které ještě je možné i dnes vnímat v naší krajině, tak ty by nebyly určitě bez těch zákonů. Tyto zákonné úpravy vznikaly kousek po, za kouskem, vlastně podobu mnohale. Das begann letztlich mit dem ersten Naturschutzgesetz. Začalo to vlastně prvním zákonem na ochranu přírody. Ging dann in die Landesverfassung über? se to dostalo um, do zemské ústavy? kde bylo sind zu schützen und daran hat sich jede gemeinde, jeder kreis um auch das land zu halten. řečeno, že ale se musí uh, a že se toho musí držet jak jednotlivá země tak jednotlivé A Když man da 1995 nebo ende 1994 politisch begriffen hatte was was hier vor sich co mit den Alleen, wollte man das alles wieder zurückdrehen trendu, nebo k čemu to vlastně vede, tak to chtěli vrátit. Der der Jediný argument, který tedy mohli použít, je, že te, v těch zákonních úpravách se oddělovalo mezi ochranou a údržbou. Ale also es ging auf politischer Ebene so weit, dass man gesagt hat, wir müssen ja nur noch das, was wir haben, schützen. Und das ist es. Aber das, Aber das Wort Pflege bedeutete dann darüber hinaus auch neue Alleen anzupflanzen o ně, ale to, to, to slovo starat se, to slovo téče, znamená přeci jen i nové vysazování. Und mit ist es gelungen, für und ab A jenom tě, tomto argumentu se potom povedlo ustanovit další zákona o potřímí na ochranu ale i pro ty spolkové silnice a pro zemské silnice. Also die an meiner Erfahrung ist, dass man Gesetze sehr schnell ändern kann, a wenn to, man es will. A to bylo v roce 94, takže já z takou zkušenost, že pokud člověk chce tak přece jenom se povede změnit zákon Aber das rychle. Eine Verfassung sozusagen stärker gibt und das ist eben nicht so schnell zu ändern. Ale ustava samozřejmě nemá větší váhu tam ty změny tak vychle, My jsme začali s definováním toho, co je vlastně alley, i když to může znít velmi banálně. Aber in Wirklichkeit ist die Definition das Wichtigste, wenn man etwas schützen will. Man muss es vorher klar definieren. Um dokumente zu sichern und zu ist eine gute Definition der Grundlage. Um diese Schutzmaßnahmen zu definieren, müssen wir zuerst eine Definition haben. Wir haben 1994 diese Definition durchbekommen, indem wir sagten, eine Allee ist also beidseitig ein Bestand. Wir haben hier eine Definition, Je porost na obou stranách silnice, je zhruba druh, kterým a stejného typu nebo druhu. A mají zhruba stejné odstupy druh, diese Allee wollten wir überarbeiten, weil sehr viele alte Bestände sehr lückig geworden sind, sehr große Lücken entstanden sind inzwischen. Und das Gleichaltrige nicht mehr stimmt, wenn man diese Lücken auffüllt mit jungen Bäumen. Když třeba ty staré ale právě doplňujeme mladými stromy, tak ta definice potom už neplatí, kde je napsáno, že se jedná o stejný strom stromy. Takže v určité fázi ty stromy mají velmi různé stáří, ale musíme to tak dělat, protože wir die alten zum chceme zachovat ty odstupy ty hraniců. Die neuen Regeln sehen vor, dass man viel größere Abstände nehmen muss, 4,50 Meter und noch mehr. Oh. Větší od 4, 4 m und Deshalb wollen wir so viele Lücken in alten Beständen nachfinanzieren wie möglich. Das Foto zeigt eine Alleenfällung im Nordosten von Polen, in den Masuren. Tady na té fotce vidíme jednu pokásenou, ale severo-východní části země čínská ostrov. Links, der Text zeigt auf, wie oben sozusagen sich die Baumfällungen von 1994 bis 2000 V celkovém kontextu vidíme kácení mezi lety 1994 až 2000. 1800 Pokáceno ká, bylo ročně na těch spolkových a zemských sekcích 1800 stromů. Erhöht haben bis zum Jahre 2010 auf 4.490 Euro pro Jahr, nur für Bundes- und Die neuen Zahlen liegen zwar vor, aber ich darf sie nicht verwenden. Kann sich aber jeder denken, dass die Zahlen noch weiter anbeschrieben sind? Aber wahrscheinlich jeder von euch vermisst, dass die Zahl noch weiter erhöht wird. Das Zentrum ist kacerno, aus dem Grund des Bezweck des Bezweckes, des Bezweckes. Und in kommunalen Straßen, sorgsamer Umgebung, nicht so viel Salz, weil man oft das Geld auch nicht hat? In den kommunalen Städten sind es schädlich, také i z důvodu toho, že není třeba tolik prostředků nasolení. Undas man aus finanziellen Anlegungen heraus auf die Bäume A také z finančních důvodů vlastně se ide ale pečuje o stromy. Nebo já je nutné i ty stromy dále se udržet, než zase znovu eh vynakládat prostředky na novou výsadbu. Kdy dí insel Rügen gab bis 2007 eine schöne Zahl. 1990 bis 2007 wurden etwa 1.700 Bäume gefällt. Das ist für eine Insel wenig. Für also, so einen großen Zeitraum. Haben wir doch auch ein C-Number für Ostrov Rügen. Mitte 1990er bis 2007 brach die Pukation von insgesamt 1.706 Bäumen. So ist für Ostrov Rakovatou die Größe ziemlich klein. Also nur für Kreisnau? Nur auf den ökreschen das ist ein Bild oder zwei Bilder, die einen und denselben Bestand darstellen. Das, sind zwei Obrauske, které so das war im Bereich Ostvorpommern, das ist also einige hundert Kilometer südlich von Rügen. Mich, mich ein das heißt, km. Also 200 km Einmal 1992 links und 2008 rechts. Jednak je to pohled z roku 1992 uh, a ten druhý je pohled z roku 2001. Tak, 8. Mm. Um, v Stavnereich máte významené významené země Jednak došlo k, na, k většímu na, nasypání zeminy, k utáření násku zeminy na, na okraji silnice und man wendet sehr viel Streuselt sein. Und dieses Bild rechts ist für viele Beschwerden im Land heute das typische. Während es Anfang der 90er Jahre dieses Bild war. Man konnte durch Land hat lange beschlossene Erlebnis. Das Bild ist ein Bild takových oblastí na rejne současné dvě, zatímco ten obrázek vlevo ten už takový pohled, když jsme našli v 90. letech, to bylo mnoho, mnoho, mnoho kilometrů takových uh, silnic, takových alejí okolo, bez uh, velkých mezer. Zwischen 1996 a 2007 jsou na Bundes- a Landesstraßen 42.183 Bäume gefällt worden der 86 аж 2007 in den aufpolkovih azjatyckih seriicih показано показано добро на 40 quasi kolem 42 000 stromów. Und man hat in dem gleichen Zeitraum 70.500 Bäume neu angepflanzt. Das war ein durchschnittlicher Wert von einem Baum gefällt und 1,7 Bäume neu gepflanzt. Wenn man das hochrechnet, sind es 863 km baumline, nicht alle, sondern baumline. Když to přepočítáme na kilometry stromoření, tak je to asi 80. Ab dem Jahr 2008, jedoch wurde in zwei von vier Straßenbau nichts mehr gemacht. So gut wie nichts mehr. Das heißt, die Baumfällungen blieben sehr hoch. Es wurde aber nichts nachgepflanzt. Dadurch hatte in diese Straßenbaum dann wozu auch Stralsund gehört, was für Rüben zuständig ist. Der Altbestand und der Allenbestand insgesamt abgenommen. Bundes- und Na a zemských, äh, Für den kommunalen Bereich haben wir die Möglichkeit, Gelder aus dem Alleenfonds. Pro haben wir die Möglichkeit, Gelder aus dem und haben ja, für 1994 bis 2001 z.B. 3,6 Millionen Euro eingenommen. Mezi letten 1994 až 2001 jsme wir použili 3,6 Millionen Euro. 2005 dann z.B. 3,8 Millionen Also für den Zeitraum 2002 bis 2005 3,8 Millionen Euro. Mezi letten 2002 až 2005 z.B. 3,8 Millionen Euro äh wir uns 2006 bis 2011 2,2 milionů, dann wie sieht's sich 2011 ca. 2,25 milionů. und to stagnovalo určitou dobu na základě sporů, které na těch nejvyšších úrovních úředních se diskutly was dann dazu führte, dass ähm, wir gesagt haben, ihr müsst mindestens 10.000 Bäume pflanzen und müsst 2,4 Millionen Euro nachzahlen, weil ihr so viel gefällt habt und nicht ausgeglichen habt. Am Boden ist so ein Landestrand. Aber trotzdem mussten wir was nie, rückte, dass sie noch weitere 10.000 neue Bäume pflanzen und dafür 4 Millionen Euro bezahlen müssen za to, že právě se kácelo a nově se nevysazovalo, tak tyto hodnoty musí tady napravit nebo musí, musí nově nové dalších 10 tisíc. To 2014. A toto se to 7, let, ne? téměř 7 let až do roku 2014. Wo man also gegen hat, bewusst, kdy man byly porušovány zákony vědomě Letztes Jahr anerkannt hat, dass sie uns 4,9 Millionen Euro nachzahlen werden. Und schließlich doch doch toho, že nám dass uns celkem 4,9 Millionen Euro zurückgeklaut werden. Die erste Teilzahlung kam letztes Jahr im Dezember. Und letztes Jahr im skutečně haben wir první auch den ersten Anteil Das ist schon faszinierend. Wie Obere Behörden gegen Gesetze jahrelang verstoßen können, je sogar gegen die Verfassung. Faszin, to, nejnižší, vlastně, porušují, zákony, porušují, Über den Allientfonds verführen wir selbst, also als Naturschutzbehörde. Je, und haben im Durchschnitt bis 2011 pro Jahr etwa 900.000 Euro ausgegeben, derzeit liegt der Wert bei etwa 500.000 Euro. Kommen wir pro Jahr pro Jahr rund 900.000 Euro vydalte, das war konkret im Jahr mhm. 2011, mhm. ich mhm. glaube, dass es rund 50.000 Euro vydalte. Die wir sozusagen zur Hälfte anwenden, um alte Alleen zu pflegen, und zur anderen Hälfte um neue anzupflanzen. Nur im kommunalen Bereich, aber Wegen und Gemeindestraßen. Kterre, äh, na also na, uh, allej, a na das ist für die meisten Gemeinden hier im Land, die sehr arm sind ein Segen, weil sie sehr viele Bäume haben und niemals das Geld hätten, sie zu pflegen und zu erhalten. So kam es, wenn man das alles hochrechnet mit Bundes- und Landesstraßen zusammen und unsere Werte für den Alienfonds, dass man seit 1900 19 sagen kann, wir haben 1820 Kilometer Baureihe gepflanzt an allen Straßen und Wegen im Land. Da sind die Werte von den Straßenbauern damit drin, als auch unsere Werte, die wir mit dem Alleenfonds finanzieren. Když bych to všechno spočítal, tak od roku 1990 bylo okay. mnohě vysazeno přibližně 1820 kilometrů na všech uh, silnicích a cestách, částečně právě také z toho Das ist natürlich ein sehr großer Wert, wenn man aber das auf ganz Deutschland bezieht und sagt, dass wir das einzige Bundesland sind, wo solche umfangreichen Neuanpflanzungen überhaupt passieren. Und weiß, dass in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt zwar auch Neuanpflanzungen laufen, aber lange nicht so viele, dann muss man sagen, dass für Deutschland insgesamt die Armee stark gefährdet ist. Was wir in der letzten Zeit sagen, ist, dass wir in der letzten Zeit nicht mehr in der Zusammenarbeit mit den westfalschen, saskischen, anhaltischen und in der anderen Zeit, A dáme to tady do průměru, tak musíme říct, že přeci jen, ale celkově v německu, by se uh, dalo považovat za originální. Seit den 60er Jahren hat man immer wieder diskutiert in Deutschland, also im Westdeutschland damals, nach 1990 dann auch hier, die Abstände zum Fahrbahnrand stark zu vergrößern, am besten über 8 Meter od 60. let to se týká teď západního Německa a potom i od 90. let ve východní německu se začalo uh, velmi živě hovořit o tom, jak velký by měl být odstup od krajnice. požadovalo se do až 8. let. Das ist dann auch tatsächlich einmal gemacht Land und das Bild sieht so aus. Das sind also etwa 8 Abstand nachgemessen. Das vidíte, jak to vypadá tady na tom obrázku, Toto je und Wer genau hinschaut, der sieht hier die Ackerkante, die Bäume stehen also auf fremdem Grund Boden. und Boden. Wenn man diese Werte umsetzt, also hier sind es links 7,50 m nachgemessen, auf der anderen Seite gegenüber sogar 9,80 m, dann habe ich mir ausgerechnet, muss man für ein Kilometer alle den pflanzt. ich wir es in Realität. například ten na straně Na, auf der einen Seite, auf der der Na, auf der anderen Seite ist 9,8 8 Meter Und dass man 1,8 Hektar Land um, musíme koupit, uh, skoupit téměř 1,8 hektarů půdy na jeden km až dozadu. jasný. ja nicht nur diese ale brauche auch mindestens 50 Nejenom, že potřebujeme těch 7,5 metrů od krenice, ale navíc ještě metr a půl, které budou zasahovat do toho pole které budou skoupit spole. Im Bundesverkehrsministerium vorhatte, für ganz Deutschland einzuführen. Ja. Ab dem Jahr 2001 ja. zeigen, dass man auf ganz plumpe Art und Weise die Alleen aus der Welt schaffen wollte. Denn das ist nicht umsetzbar. Tak tím pádem by v podstatě uh, smetli ale jako takové jejich existenci, protože nic takového není zkrátka realizovatelné. Land, protože, um, se, protože se dělci, zkrátka, tolik údy nikdy nedali tak aby mohli vysazovat takové aleje. ganz andere Frage ist für für Umweltschützer überhaupt Allee ist. Wenn hier riesige Leitplatten stehen, da kann man auch noch ein großes Fragezeichen. Was ist das für die Ökologie? Ist das für für die Ökologie? Ist der erste begann im Jahr 2001. Und diesen Versuch hat die Straßenbauseite im Jahre 2006 verloren. Weil sich in Deutschland ganz viele Umweltverbände auch zusammengetan haben mit dem Bundesumweltministerium und gesagt haben: 4,50 Meter ist das Maximum. A to bylo díky tomu, že po celé Německu se ozvala řada různějších spolků a sdružení, a tak nakonec spolkové ministerstvo pro životní prostředí řeklo, že 4,5 apel je to možná zdaleka. Aber parallel hat man bereits auf Bundesebene, weil man sagt, man verliert diesen Kampf insgeheim an einem zweiten Papier gearbeitet. Aber je zároveň nezajímavé, že se na spolkové úrovni ve vládě Když si všíme toho, že vlastně ten to boj prohrával a začalo pracovat paralelně na druhém dokumentu. Und in diesem zweiten Papier stand ursprünglich der Baum Begriff drin als Wort Baum. A v tomto druhém papíru se poprvé objevil ten termín to slovo Strom. Und wurde dann so dass an dem ganzen Papier nichts zu Bäumen stand. Na konci se vyškrtlo, tedy vlastně se tam obecně jako mohu hovořit tam o porostu sondern das Papier, den Anschein hatte, es geht um Verkehrsschilder, um Leitplanken, um Brücken, um technische Dinge entlang des Straßenlandes. Aber natürlich kann auch ein Verkehrsschild mit diesem Durchmesser, wenn es auch am Eisenstamm steht, ein Unfall, V genozumí, a Ale samozřejmě, když se podíváme na ty jednotlivé rozměry, tak takový stožár, na kterém stojí ta značka, a ten stožár bude mít onenýž jmenovaný průměr 8, 8 cm, tak stejně tak může někdo při do tohoto prvku přijít o život, stejně jako například, když narazí do velkého stromu. Von den Bundesländern haben sich mehrere Umweltminister darüber beschwert, so co und wollten beteiligt werden. So, und dann gesagt, was wollt ihr von uns? Das hat mit Natur und Umwelt nichts zu tun. Und so kam es zu so einer Richtlinie, die sehr ist A Proto se nakonec vydala směrnice, která je velmi důležitá. Podle sagt, wenn ich 80 km fahre oder schneller. Níž, 80 anebo vyšší, wenn das zugelassene Geschwindigkeiten sind, je nach Neigung der Straße, na tom, jestli je to tedy jaká nejvyšší povolená rychlost a jaký sklon má silnice, müssen wenn neue Bäume gepflanzt werden, 7,50 m und mehr eingehalten werden. Das Spiel geht um 14 Meter. Muss ich mit Strome versatzwahlen in der 7,5 Meter od greifen a Also konnten Sie i ob es in Als das ist, im Jahr 2009 dann herauskam, zunächst für Bundesstraßen, dann aber haben die Bundesländer das auch für Landstraßen übernommen, gab es seitens der Umweltseite einen Riesenaufschlag. Im Jahr 2009 wurde tato Sperre zweiseitig. Začala platit původně pouze pro spolkové silnice, protože rychlostní, ale postupně se začala uplatňovat i na zemských silnicích. A v ten moment se začaly spolky na ochranu životního prostředí hlasitě ozývat. V roce 2011 proto spolkové ministerstvo dopravy tuto směrnici stahlo a řeklo, dass diese zweite Richtlinie nur dann gilt, wenn ich neu baue, wenn ich umbaue oder ausbaue. Wir sind hier immer noch in dem Stadium, die andere Seite davon zu überzeugen, dass dieses Schreiben tatsächlich existiert und richtig ist. Uh, my, se, uh, my jsme v tom stavu, kde se snažíme přesvědčit ty zákony, že uh, toto, ten, ten druhý papír je vlastně správný. Also das Ziel ist sozusagen, dass der ja, Hintergrund dieser ganzen Diskussion ist in Deutschland, dass die deutsche Versicherungswirtschaft das will, das Bäume an vísarkem tedy celá tato diskuse a v pozadí vlastně celá tato diskuze stojí to, že uh, německé úřady a, a pojišťovny vlastně vůbec nechtějí, aby stromy tom yekolem se nic stály. To je ta pointa. Je zu viele Tote und zu teuer sind. Uh, říkají, je to příliš mnoho mrtvých, kteří stojí příliš mnoho peněz. Wir pflanzen das vermehrt an ländlichen Wegen, um diesen heftigen Diskussion aus Weg zu gehen my se snažíme stavět především v venkovských oblastech v venkovských oblastech aby jsme dokázali že toto nemá smysl vielfach mit zu zusammen oder mit bürgern die hier die hier diese sache auch, um, engagiert haben sich um hier am Ackerland sozusagen diese zu machen Spolupracujeme také s občanskými iniciativami a spolky, abychom tedy dokázali prossobat tu novou výsadbu na okraji zemědělských ploch von ich haben derzeit noch etwa 1,3 Mio euro im fondu und bewillige jeden Monat Projekte hauptsächlich an kommunalen Straßen und okay. Nyní máme v alejovém fondu 1,3 milion EUR a já vlastně uh, schvaluji každý, no schvaluji pravidelně velmi no, často projekty na výstavbu nových alejí. Also wir <laughs> <vy laughs> machen <laughs> weiter. <Patacujeme> <laughs> <dal>. <laughs> ja, das ist einfach noch ein Erinnerungsstück aus dem Jahr 2002. Als wir eine bundesweite Kampagne gegen diese erste Richtlinie starteten, wir in Kampagne Wir machen diese Ergebnisse dieser Kampagne, die waren, also, dass mehrere Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, ihren Atomschutz definitiv gesetzlich und auch praktisch verbessern vlastně na základě této kampaně se nakonec podařilo si že v Saasku anhalsku šlesvicku holštínsku a severní boryní vestfálsku se prosadila ochrana alejí. Také sogar in je. USA fand diese Kampagne Aufmerksamkeit, das ist schon amerických Leistung. tato kampaně. foto mein Vortrag beendet, das ist eine Allee, die nicht mehr existiert, in Hannover, aber so können Alleen im Bürgern. Mit dieser Fotografie würde ich sie mit Vami diskutieren, denn es ist ja nicht existierend eine Allee in Hannover, aber ich wollte Ihnen eine Allee zeigen, wie eine Allee, wie eine Allee. Ich stehe für Fragen gerne zur Fotografie. An mir sehne, ob Sie mit Fragen stellen. Jak se dann uh, je, tu definici ja no, so eine ale bei der Konferenz AI, da ist da dann bechlämili 92 Derartige nicht einbezogen sind. Also dieser Punkt wird auch überarbeitet werden, der kommt aus der Definition heraus. Er ist entstanden, weil historisch gesehen sehr viele Alleen aus einer Baumarke bestehen. Wir haben ja die ganzen Bestände kartiert im Land und es gibt sehr wenig Mischalleen. Okay. Ten důvod proto je, že z historického hlediska, když se podíváme na ty staré mapy a plány, tak vidíme velmi malý počet smíšených alejí. Takže jsou v posledních v posledních staletích se v podstatě vytvářely aleje jednohromové. já mám samozřejmě abschnitte von aleje, Linde, ich habe Esche. Vielleicht dann noch eine dritte Baumart, aber in sich die Abschnitte sind homogen. Eine Baumart. Hm. Ein also ein ein Und im Schweriner Schlossgarten gibt es eine Allee, die heißt die Wilde Allee. <laughs> uh -huh. Ve uh, zámeckém uh, zámecké zahradě je dokonce uh, alej, která se jmenuje Divoká alej. Když jsem ten termín slyšel, ptal jsem je. A oni řekli mi, že je to proto, že tolik baumarten, různých druhů, je v jedné aleji. A tak to Já jsem pátral o tom, jak ten název vlastně Velmi řečeno, že to je proto, že té aleji jsou nejrůznější druhy stromů zastoupeny. A proto se říká taková divoká alej. Není nevětší vědělám, Já osobně zde nedělám žádné rozdíly v hodnotě. <laughs> <laughs> to, teda to je spíš takový úsměvný, jsme byli zkoušení z dendrologie uh -huh. pana profesora, tak jsme tam měli plot, uh -huh. já se říkal stěna smrti. A tam byly úplně všechny, hlavně výmladky, ale když se zašťoural, do toho stínu, tak se vytáhla nějaká atypická větev, kde nikdo nepozná druh a tam nás zkoušel. Stěna smrti. <laughs> Also, können Sie geben, groß der Abstand in der Also historisch gesehen haben wir sehr enge Abstände, das sind so 4 bis 5 Meter. das sind sehr enge die gehen aber bis 10 Meter zwischen den Bäumen. Mhm. Ja. Also ist der ten odstup velmi těsný, to jenom 4 až 5 m. Ovšem máme zde i dnes aleje, které mají odstup až 10 m. Also in historischen Gärten hat man oft Linde sehr eng gepflanzt, damit sie sehr schlank und hoch wird. Zum Beispiel. Wie schön, na in den starých zahradách historických Máme lípy, které jsou pěstovány, zasazeny velmi blízko u sebe, aby rostly do výšky a byly krásně úzké. A na je to 7, 6 10 Ovšem na silnicích je tam vzdálenost něco větší. 7 metrů, může to být až 10 je dát klímaváno, kolik zpravů musí ale obsahovat? Aber ich stehe nach Olafskar, dann habe ich mir vor, und jetzt von mir, dass es dann nur das Bund an der wird es hier Also, die erste Frage lautet, es ist es irgendwo definiert, wie man eine AG sein soll? Und die zweite Frage ist, wer finanziert mit einem Linienfonds? Es gibt eine Definition in Schleswig-Holstein, die sagt 50 Meter Mindestlänge. Mhm. Aber ich habe nichts von diesen Mindestlängen jemals in Erwägung gezogen, weil ich sie ablehne. Mhm. Ich kann ein Gutshaus haben oder ein Schloss ja. und habe auf jeder Seite drei Bäume. Mhm. Jeder Seite. Und da ist ein Eingang. Ja? Mhm. Takže například ve Šlezku a Holštínsku je tady dlouho, že allee musí mít delko 50 metrů. Já ovšem příliš nedbám o délku, jako příklad už jeden zámeček, kde před vchodem stojí tři čtyři, čtyři stromy. Heute ist this sehr gefährlich, weil sie große Lücken haben. Und Sie haben dann drei Bäume oder vier Bäume, dann kommt nichts. Hier drüben ist auch nichts und dann kommt wieder da hinten irgendwo was. Dann zählen diese vier Bäume nicht mehr als allein. To je, hmm. je to někdy velmi zaváděcí a nebezpečné. Protože třeba tady v tom případě si představíme, že stojí tři čtyři stromy a potom dlouho nic a až teprve potom následuje něco jiného. A třeba tak taková skupina stromů se nedá počítat za aleje. to jediné bundesland, z nich aleje, ale, i baurain gesatlich geschützt. Vízně jediná země, která zákonem chrání nejenom aleje, ale také stromořadí. In Brandenburg kann man den alleenschutz in einem Bestand sehr leicht aushebeln. Wenn ich eine Seite fälle, ist die andere Seite nicht mehr geschützt. in Brandenburg tento zákon o protože jestliže řadu těch tak už to přestává být So einfach ist es. Hm? Und der Allienfong, ähm, speist sich zu einem Teil aus den Geldern, die die Straßenbauämter einzahlen, weil sie fällen Bäume, sie müssen sie ersetzen. Und sie sagen, wir haben keinen Platz zum Pflanzen, also würden wir lieber das Geld bezahlen. Mhm protože když porazíš strom, tak oni musí vlastně ze zákona přispět do toho alobého fondu. A oni například mohou říct, že my nemáme tady místo na to, abychom zasadili nový strom, přispíváme tedy finančně. To the gleiche gilt auch für Kreis, für Gemeinden, für private überall wird von denen auch eingezahlt in den A zárově to platí také pro okresy, pro jednotlivé obce a nebo také pro private osoby. Das Besondere an dem Alleenfonds ist, und das wollten andere Bundesländer auch übernehmen, ist, dass dieses Geld nicht in einen großen Topf verschwindet und dann für Teiche, für Moore, Trockenrasen verwendet wird, sondern nur für Alleen co je tak výjimečné na tomto fondu je že peníze v podstatě nemizí v jednom, v jednom velkém balíku ze kterého se by se potom rozdělovyly prostředky na, na rybníky na, na mokřady na, na, na vysoušení nebo zavlažování ale ty peníze jsou určeny výhradně na aleje Protože dieses durch diese Zweckbindung nur für Alleen das Geld zu verwenden kann ich nach einer Einzahlung das Geld erst in zwei Jahren also drei Jahre kann ich dieses Geld verwenden das eingezahlte Geld von 2015 habe ich 15, 16, 17 zur hmm. Verfügung also und muss es 18 ausgeben. Navíc to das ta ten fond je orientován pouze na aleje, tak to se poučináší i to, dody ty peníze musím použít a je to v poslední do let, to znamená, že když se peníze zaplatí do toho fondu v roce 2015, já je musím použít v roce následujícím, v roce 2017, ale roku 2018. Das ist auch gegenüber dem Finanzministerium sehr einfach. Ich bin also frei. Ich bin relativ frei. also ja. das ja. ist bin auch frei. Ich bin also frei. Ich bin also eine Ich Ich der Poliziste aller World oder die Polizist, die aus dem Unternehmen von Alter anfangen, dann Felde und auch den Feldwegen nutzen oder nur entlang der Straße. Also es müssen immer öffentliche Verkehrswege sein. Das kann ein Pfad sein, nur für Fußgänger. Es kann ein Weg sein. Am Bundes- und Landesstraßen setzt sich dieses Geld nicht an. Das ist eine Kreisstraße, eine Gemeindestraße, ein Weg, ein Pfad. Ja. Also nicht in den Feldern? In den Feldern nicht, Also in den Feldern nicht. Es muss ein Weg sein, wo ich mhm. lang gehen oder fahren kann. Takže vaší otázce, v polích nebo na polních cestách nikoliv, je to vlastně definováno tak, že to musí být nějaká dopravní komunikace, ale může to být například cesta pro pěší, může to být cyklistická stezka. Důležité je to, že se z ní také nefinancují výsadba, ale i podél spolkových cest, ale je to pouze spíš na té nižší úrovni, na té regionální, na té zemské, na té okresní. Já si my těm z textu, co jsem a... za? Eine Allee oder eine Baumreihe muss immer an öffentlichen Verkehrswegen stehen. Das heißt, muss Verkehr stattfinden. Wenn ich auf einem Feld bin oder auf einer Wiese und ich habe eine Baumreihe oder theoretisch eine Allee, einfach auf einer Wiese, würde das keine Allee im Sinne des Gesetzes sein. Und wenn da etwas passiert, würde es unter die Einflussregelung fallen takže když mám například stromořadí na poli nebo na takové nějaké polní cestě, tak to ze zákona není vlastně alej, Nemůžeme to definovat jako alej, a když se toto stromořadí poškodí, tak se to definuje pouze jako jako zákron. Skal auch ein Weg sein, wo ein Jäger regelmäßig langgeht, nebo oder ein Landwirt. Das reicht. Mm -hmm. Ale ovšem, může to být i taková cesta, kde pravidelně, kdy chodí pravidelně vysevec, nebo nějaký zemědělec. Já, mm -hmm. yeah. mm -hmm. yeah. ale musí to být jako v katastroji definována to jako cesta. Abo musí se zavřet nějaká cesta, který se definívat. Přesně tak, musí. Však nevchází, tady to už ne. Mám otázku na vás, tady na paní, teď u nás v regionu se obnovují historicky, ale které tam dřív kdysi stály a třeba já 50. tak se dělají nově, jestli něco takového tady v NDR taky bylo? Ne? Mm -hmm. Svět, ne? Machen wir immer, laufend. <laughs> Jedes ja. im Ganz viele. welche Mlufti. Ihr Material macht, oder wenn die Röcke macht, wenn man die und um neue Alei, so kann man so auch gut verpflanzten Straub, jeweils Obst, Lipau oder so, was auch immer, damit Standard erfüllt, dass es ein hochrangiger, langträglicher Straub ist, der die sind oder die Wir reden ja über Straßenbäume und Straßenbäume haben in Deutschland bestimmte Maße zu haben. Und das ist noch nicht der Fall. Also die werden nur von größeren Baumschulen angeboten, die man dann auch in der Masse bekommen kann. Die müssen nur von der bekommen. Aber lassen Sie mich noch eine Sache sagen zur Neuanpflanzung. Wir haben uns oft gewundert, wir pflanzen Alleen an und dann gehen sie oft in einem, zwei Sommer, weil sie nicht gewässert werden, kaputt. Sie sterben ab, die jungen Bäume. Ich eine zwei Jahren, wir haben ja, seit 1994 die Regelung, wenn ich einen neuen Baum pflanze, muss ich den Erdboden einen Meter tief ausheben. In der Breite und in der Länge. Einmal, einmal, einen Meter. Wir haben hier ein die Regelung, dass wir in der letzten Zeit haben, in der letzten für haben, die der die wir muss der Meter Zeit haben, Meter, wir in der Richtungen. Zeit Gerade entlang von von Ackerflächen aber ist eine Verdichtung im Boden so stark bereits in 40 bis 50 Zentimeter. Ja, es wird, ist komplett dicht dieser Boden. Ja. Aber in der Praxis, wenn wir säzuljeme Strome, podel zemidelskih ploch, dann wie 40 bis 50 cm. gepusht, da Wenn ich den Baum also zu flach Pflanze und die Grube nur 30-40 cm aussehen, so tief, oder so, kommt der Baum nicht durch, doch, es ist zu ich fest. Ich war im letzten Sommer auch hier auf Rügen unterwegs mit einem Gutachter, percentní nočníke léto sem jsem Rujanu ještě s jedním člověkem který dělal posudky Wir haben in wenigen Metern vom in ganz vielen Orden in unterschiedlichen boden. na nejrůznějších místech různých druhů zemědělské prudy. festgestellt, dass man nicht durchkommt. Das ist so fest in 40 bis 50 cm. Das macht sich keiner im Kopf klar jsme zjistili, že ta půda je na tolik že vlastně pod tím tiefe Takže když zasazujeme mladé stromy, tak je obzvlášť důležité, aby jsme skutečně zasazovali do té hloubky, jaká je potřeba dodržet, ne dělat všechny nějaké záhrady. To to že ta půda je tak durch das ständige Flügen der Landwirte, die immer nur den Oberboden 30, 40 cm tief flügen, bleibt der Boden auch immer dichter. spoluprací taky s amitologií a s ními, kdo se zažívá A my jsme... Prosím, Já musím Máme naše úřady na ochranu prostředí. <laughs> Da gibt es oh, also da gibt es da gibt ja, spell... es alle möglichen. Übergrechen das- Alles ich ein V té oblasti, ale byly hodně stromy, které byly i na okraji lesa seřezány na nějaký 4-5 metrů vyšší. Byly to i samé skupiny, jo, bylo to takové, jestli je to z důvodu tedy vmezdu, nebo prostě z jakého důvodu prostě se takhle seřezávalo. Uh -huh. Das wird nicht oft, aber manchmal tatsächlich gemacht, weil man meint, man könnte für die Bäume noch etwas Gutes darin tun. Mhm. Äh, dělá se to často, ne vždycky, ale velmi často proto, že se lidé domnívají, že by mohli pro strom něco dobrého. Chceme jim něco ukázat. Wir haben diese Allee erneuert, ja, wir haben hier getestet, wie treiben die Bäume aus. Das sieht gut aus. Wir haben das im August gemacht, im Sommer. Dieses und dann bis hier etwa, den gesamten Bestand so erneuert. To co jste viděli Das ist Linde. Alle die wir so behandelt haben, sind heute wunderschön und in den Büschen haben wir nachgepflanzt. Die Höhe lag bei etwa 7 1/2 m. Die Bischöfe, was Sehr hoch. Hier 500 Bäume in drei Alleen. Mhm. Ja, da Man hat das Gleiche mit diesen Bäumen gemacht. Das in einem trockenen Dezember. Damit hatte ich aber nichts zu tun. Die meisten Bäume sehen nicht gut aus. Der Eigentümer hat gesagt, wir möchten sie weghaben. Man hat sich geeinigt, man lässt sie stehen, um ihnen eine Chance zu geben. Aber das ist eine wertvolle barocke Parkanlage. Davon gibt es in Mecklenburg eine Handvoll. Und diese Barockenalleen sind das Gerüst dieser Anlage. Sind. Und hier vorne, die sind gut, und da hinten hat man sie zerstört. Also, man kann es machen, wenn man weiß, dass in den vergangenen Jahrzehnten das passiert ist und bei Linde funktioniert das. Mhm. Aber man darf es nicht verallgemeinern. Du musst es immer an einem Einzelfall Immer an, an hmm. hmm. Takže poučení, které toho je, že to můžeme použít u stromů, řekneme, že to je to bude, třeba u těch lidí, ale nemůžeme to aplikovat plošně. No tam trasa 188 k Borovice a ja, es boroby se súbiskia. A hedeť. funguje na dubach. A se dávno rezali na hlavu. Aber Auto, dass sie dort to, Schilderchen oder um um so also hängen, also, um die sie dann wässern. Um hat die ganze Pappora-Sammlung, die tu so 30-40 Jahre. Die hat exactly. na ja, auf so eine ist, Also, wenn ich dann finde, si. die und der ist es gesetzlich dass die also mit dem auch so machen. jede ist auf ist nicht das Weil der Eigentümer wird dann sagen, wenn ihr das in das Gesetz schreibt, dann möchte ich gerne no bo to je druhhý, kdyby to bylo napsané v zákoně, tak by mohl vlastník přijít a říct: "Dobrá, tak je to v zákoně, ale já chcetu to peníze." Also wir haben nicht sehr viele Bäumen Alleen. Es gibt wenige Bäumen aber sehr viele Bäume in der Landschaft, Kopfbäumen. Das hat damit nichts zu tun. Der Alleenfond hat damit nichts zu tun. Mhm. In Mannheim haben wir außerdem velmi málo probových alejí, máme spoustu vrp, ale v otevřené krajině a na ty se alejový fond nevstahuje. Mm -hmm. U nás máš velké množstvo alejí z mouši bělej, alebo z mouši čírnej, které se těž vezali na hlavu, a, s tím tom, že se chovala pianka v 50-60 rokoch a ty mouši tě, tě, tě, se těž vezali na hlavu, aby se mal každývo v čerstvé a tam. Potenzkonsum muss musím Potmaß gehalten werden. In der Gegenwart in der Gegenwart der Gegenwart der Gegenwart der Gegenwart der ich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 also hm. Ja, so ist das? das ist richtig. also wenn wir beiden Alleen haben, machen wir das auch. Ne? Aber diese Wein entfällt nicht vrbové aleje tak by jsme pochopitelně s nimi nakládali úplně stejně to to se läuft über andere förderprogramme über andere maßnahmen damit habe ich nic to, to jsou jiné programy jiné vlastně dotační programy ale ne jako alejový fond s tím nemá nic společného Prosím, pokud se bude s dalších 30 let silnice, dobývá se pan inženýr že se stane domácí dřevinou a i tato Es gibt keine Baumart, die gegen Tausalz resistent ist. Das. Es gibt Baumarten, die weniger empfindlich sind, wie Eiche oder Platane, weil sie tiefer rot sind. Aber sie sind genauso empfindlich gegenüber Also, wenn man auf Rügen ist und auch in anderen Landesteilen, dann muss man im Frühjahr mal durch die Alleen fahren und im Sommer. Und da sieht man, Zweierlei Dinge. Erstens, dass Bestände, die an stärker frequentierten Straßen stehen, Ende August, Anfang September braun sind. Wenn man aber an Gemeindestraßen guckt, eine Gemeindestraße, die so seitwärts abgeht, gibt es viele Beispiele hier, die sind grün. Na těch, těch obecní, wir machen jetzt eine Düngung einer langen Allee, wo der Bürgermeister der Gemeinde gesagt hat, schriftlich: bis 2025 garantiere ich euch, werde ich keinen Salz an Dafür fürchte ihr jetzt Geld, dass wir da eine Düngung machen. Mm -hmm. Das ist eine habe ich schriftlich my arbeiten pracujeme na tom že z aleové uh, že roku 2025 vlastně nebude nicht, používat Es gibt viele Gemeinden im Land, die haben das Geld gar nicht um die Leid zu kaufen. Naštěstí, spoustě... Und es geht trotzdem. das uh, -Sie. Fahren Sie nach Hamburg das ist eine große Stadt, die kennt jeder, alle Seitenstraßen haben meistens Alleen, die sind alle grün im Sommer. Warum? Weil da kein Salz bestreut wird. Hamburg Vor drei Jahren hat dieses Bundesland... Nur für Bundes- und Landesstraßen 22 Millionen Euro für Salz ausgegeben. Nur für Salzkauf. 22 Millionen Euro. Mhm. Uh, meinen Sie jetzt die... Uh, Nur Salz. Hier. Hier. Hier. Tätow Spolková Země před třemi lety naložila 22 Millionen Euro na posypovou sůl. Protože ist to obrovské číslo. Aber es geht auch ohne und mit deutlich weniger ale jde to i bez toho a nebo zdaleko daleko menším množstvím. A kdo je správným ochráncem alejí, řekně posypové soli jest ne. Das geht nicht. Es gibt soli, nebo um soli. Žádný kompromis. <laughs> <laughs> Těch těch línku, je proši, má A sice kdo z vás teď pracuje na nějakém projektu na ochranu, ale je nějaké a co tam konkrétně děláte? Dělám pro Slovensko a věc <laughs> v prostředí a v rámci játlového kola pre obce, ne města, ale stát obcí. Pod si obyvatel a nějaké další míry, jsou tam. Wir bieten 5000 Euro für einzelne Obce, die ein Projekt aufschreiben, nennt hlavne die Infrastruktur, wir A aber auch LNG und versuchen, ihnen bei der Projektdokumentation, direkt bei der Lösung von Problemen, sei es mit den Städtestern, mit A Landwirten oder mit den Blockküsten. Und wir versuchen, ihnen zu erklären, dass s mit der mit als Schüler können wir doch aber do hier dorthin, dorthin, möglicherweise nie irgendwo war, aber wo wir uns gerne z pač ty, ty, ty silniční ty jsou a kauce sekej trávou istemi stromy. Zase sekej trávu. si se na to vybrali. jo? Si na to vybrali.